Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Goscher und heute schauen wir uns gemeinsam die Grundschritte des Diamanten, also des Diamond an. Maren hat mir einige Fragen zum Diamond gestellt, die ich heute aber nur zum Teil aufgreifen werde. Einiges davon ist motionabhängig und da werde ich verlaufen noch mal drauf eingehen. Heute schauen wir uns erstmal die grundsätzlichen Dinge beim Diamond an, denn ich weiß es gibt einige die immer wieder Probleme haben, vor allem mit den Richtungen und da werde ich euch hoffentlich ein paar Tipps geben können, wie ihr das vermeiden könnt. Der Diamond ist eine Figur, die sich im Raum bewegt und da liegt oft das Problem, denn man muss sich orientieren können. Hier am Boden habe ich Muster. Ich hoffe, das ist für euch zu erkennen, denn das hilft euch auf jeden Fall, wenn ich euch jetzt versuche, diesen Diamond zu demonstrieren. Der Diamond besteht aus Seitwärts und Vorwärts und Rückwärtsstritten. Um das hier zu demonstrieren, orientiere ich mich an diesen Kästen am Boden und schaue, dass meine gerade Wand auch meine 12-Uhr-Wand ist. Ja, also wenn ihr euch vorstellt, meine gerade Wand geht nach da. Wenn ich jetzt den ersten Schritt mache, dann geht er auf die gerade und immer zur Seite. Die nächsten Schritte gehen für mich in die Diagonale. Das heißt, ich mache eine achte Drehung, in diesem Fall nach links, und gehe jetzt zwei Schritte nach vorne, Also vor, vor. Jetzt drehe ich mich wieder weiter. Eine achte Drehung auf die nächste gerade Seite. Ich habe meine Linie erhoben, also, die ist gerade, und ich gehe wieder einen Schritt zur Seite. Ich drehe mich weiter, eine achte Drehung nach links, gehe jetzt zwei Schritte nach hinten. Von mir aus drehe ich wieder eine achte Drehung nach links, mache den nächsten Schritt wieder zur Seite und habe einen halben Diamond getanzt. Diesen halben Diamond kann man natürlich bis zu Ende tanzen. Ich werde ihn jetzt einmal für euch, einmal komplett rumtanzen. Ich beginne zur Seite auf die Gerade Wand, vor in die Diagonale, wieder zur Seite auf die gerade rück in die Diagonale, zur Seite auf die gerade vor in die Diagonale, zur Seite auf die gerade und wieder rück in die Diagonale und mit meinem letzten Seitschritt habe ich den Diamond vollendet. Die Richtung kann dabei natürlich variieren. Ich kann natürlich auch sagen, ich fange jetzt nach rechts an und gehe dann erst rückwärts in die Diagonale habe dann wieder meine Seite und bin im Prinzip wieder im selben Diamanten wie eben und habe nur meine Anfangsrichtung verändert, aber von den Schritten her bin ich gleich. Achtet wirklich darauf, dass wenn ihr eine Drehbewegung macht in Diamond, dass ihr niemals weiter dreht als ein Achtel. Dann bekommt ihr den richtigen Radius und ihr seid immer in der richtigen Spur. Das Teilnehmen und die richtige Zählweise hängt, wie gesagt, von der Tanzart oder Motion ab. Im Stepsheet könnt ihr aber in der Regel ganz gut erkennen, auf welchen Zählern ihr die Schritte zu setzen habt. Ich hoffe, mein kleiner Exkurs zum Diving hat euch gefallen. In der nächsten Woche schauen wir uns gemeinsam den Scissor Step an habt oder Anregungen, nutzt die Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn ich von euch lesen kann. Ansonsten abonniert meinen Channel natürlich und wir sehen uns sonst nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!